Soll ich Sie fragen, ob Sie wohl überhaupt die Antwort wissen? Das heißt, meine Frage tatsächlich wahrheitsgemäß beantworten könnten. Na gut, es hat ja keinen Sinn, es so herumzudrucksen. Wenn Sie nicht antworten wollen, weil es Ihnen peinlich ist, können Sie einfach wegklicken. Also, haben Sie schon mal zu Ihrem Partner mit der Inbrunst der Überzeugung gesagt, das stimmt nicht. Während Sie innerlich dachten, hm, vielleicht stimmt es doch. Ich meine jetzt nicht die großen Themen, ich meine die kleinen Unachtsamkeiten und Vergesslichkeiten des Alltags. Also Dinge wie, dass sie bestätigen, ihre Schuhe gut abgestreift zu haben, bevor sie auf den frisch geputzten Gang getreten sind. Es geht um die kleinen Alltagserledigungen, von denen ihr Partner meint, dass sie sie versprochen haben. Sie aber steif und fest behaupten, die Bitte nie gehört zu haben. Während ihnen dunkel im Hinterkopf eine andere Wahrheit schwant. Naja, ich glaube ich muss die Liste nicht weiterführen, Sie wissen schon, was ich meine. Wie gesagt, Sie müssen die Frage nicht beantworten und ich nehme Ihr Nicken jetzt nur als Bestätigung, dass Sie verstanden haben, um was es geht, nicht dass es auch in Ihrer Beziehung vorgekommen ist. Der Wiener Autor Arthur Schnitzler hat um 1900 in seinem Roman Der Weg ins Freie geschrieben, nichts erschwert uns die Existenz so sehr, als dass wir so häufig an Definitiva glauben und dass wir die Zeit damit verlieren uns eines Irrtums zu schämen, statt ihn einzugestehen und unser Leben einfach neu zu gestalten. Ich verstehe ihn so, wir klammern uns an ein ganz sicheres Wissen, weil wir den Satz hm, ich merke gerade, dass ich mich geirrt habe, beschämend finden. Warum eigentlich? Drehen wir einmal die Situation um, nehmen wir an, Ihr Partner sagt, stimmt, jetzt beginne ich mich zu erinnern, dass Du mich darum gebeten hast. Ich, ich war mir im ersten Moment so sicher, dass Du es nicht gesagt hast. Wie würden Sie reagieren? Ja, ich weiß nicht, ob Sie sagen würden, ah, ist mir auch schon passiert oder weil es schon so oft passiert ist, Sie nur den Schütteln würden. Aber worin ich sehr sicher bin ist, dass es die Sache nicht schlimmer macht, dass es auf jeden Fall Ihren Ärger über die Unachtsamkeit des Partners nicht erhöht und dass Ihr Partner in Ihrem Ansehen dadurch nicht sinken würde. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass Sie ihn dafür mehr respektieren würden, als wenn er darauf besteht, das stimmt doch gar nicht. Drehen wir die Sache nochmals zurück zu der Ausgangsfrage. Würden Sie im Ansehen Ihres Partners sinken, wenn Sie das Stimmchen der Unsicherheit in Ihrem Hinterkopf sprechen lassen würden? Kann doch sein, dass Ihr Partner, so wie Sie, erleichtert wäre, wenn Sie den Mut hätten, sich nicht zu schämen, eine Fehlernahme zuzugeben dann bin ich mir sicher, dass sich der letzte Teil von Schnitzlers Satz bewahrheiten könnte, dass sich dadurch das Leben neu gestalten würde. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Schreiben Sie mir, falls das der Fall sein sollte. Und ich verspreche Ihnen, ich würde mich nicht schämen, es zuzugeben.